die ich heute innen bringe, da diese Kurve zwei Welten äh, verbindet, das ist Elektrizität und Schall. Ich will vielleicht eine Selten Seltenheit unter Ihnen, da mein Hintergrund eine Mischung von äh, Tontechnik, Musik und Elektrotechnik ist. Deshalb äh, finde ich, das ist sehr spannend, diese zwei Welten und sehe, sehe dabei viele Gemeinsamkeiten. Ähm, genau. Viele Gemeinsamkeiten und deshalb möchte ich für heute Sie, äh, Ihnen das, äh, das Schromnetz vertönen. Okay, ich, hab, ich bin auf der. Jetzt nochmals. Was wir, was wir hier haben, ist eine Sinuswelle, man könnte auch eine Cosinuswelle sagen, obwohl das ja, startet von Null, also Sinuswelle. Und daraus könnten wir sagen, es hat eine bestimmte Schwingung pro Sekunde, also eine Frequenz, musikalisch gesehen eine Tönhöhe, dann es hat auch eine bestimmte Amplitude oder eine eine Lautstärke, musikalisch gesehen, und äh, wir könnten sowas nutzen, um äh, das Stromnetz zu modellieren. Wir nehmen das Verbundennetz, äh, europäische Verbundennetz, auf äh, 50 Hertz synchronisiert, und wir alle, die hier men die Menschen sind, ähm, könnten ab 20 Hertz äh, was wahrnehmen, wo das ziemlich, ziemlich niedrig ist. Und es, es äh, hängt auch da, davon ab, wie gut die Anlage ist. Deshalb, wenn wir, wenn wir das uns anhören, das wäre 30 Hertz, kann man noch nicht viel hören. So, machen wir 50 Hertz, noch nicht, ah, das kommt, uh, okay, da sind, 50 Hertz kann man, ne, also wir machen das ein bisschen, wir machen die Frequenz ein bisschen höher, sodass wir das wahrnehmen können. also wir ähm, oktavieren das zweimal, also von 50 Hertz haben wir jetzt 200 Hertz. Okay. Das wird nicht angenehm, die ganze Zeit zu hören. Aber wir machen also, dass unsere Netzfrequenz wäre. Okay? Okay. Jetzt, das ist, ein, das ist eine Theorie, das ist pure Theorie. In der Realität gibt es keine pure ähm, Sinuswelle oder Sinussignal. Was wir als Ton wahrnehmen, ist in Wirklichkeit ein Zusammenklang von verschiedenen sich überlagenden Schwingungen, die wir als ähm, ober Schwingungen oder ob bezeichnen, oder auch auf Englisch Harmonics. Und was, wie hört sich das an? Das ist nicht so angenehm, aber das passiert. Genau, das passiert, wenn wir zum Beispiel an Geräten mit einer B6-Brücke an Netz anschließen. Dann werden sich vor allem um gerade Harmonics äh, werden sie entstehen. Und dabei von unserer schönen sinnigen Sinuskurve entsteht etwas ein bisschen deutscher, so quadratischer. Und es klingt auch nicht so angenehm. was für unser Modell. Wir sagen, wir haben jetzt hier okay, 50 Hertz, aber die Netzfrequenz ist nicht immer nagelgenau 50 Hertz. Es äh, schwenkt ein bisschen und im Normalbetrieb äh, ist es bis plus minus 10 Millihertz äh, Frequenzabweichung erlaubt, also keine Regelenergie wird benutzt. Und wir könnten das auch modellieren, zu so hören, wie, wie, wie wäre das? Also in diesem Fall statt 10 mHz für 200 Hertz wäre das dann 40 mHz. Kann man nicht wirklich hören, also ich übertreibe das. Okay, Ich bin sicher, innerlich, Sie sagen ja, denn das Modell ist nicht ganz richtig, weil dieses Signal äh, ändert sich sehr regelmäßig. Und äh, wie die Abweichung funktioniert, das kann man nicht genau sagen. Äh, ich meine, es ist nicht eine konstante Frequenz. Okay. Und das ist gesagt das ist im normalbetrieb also wir erwarten keine große Frequenzsprung, aber es kann sowas passieren ich weiß nicht ob äh, ich hoffe sie hören das die rechte und linke seite ja also jetzt haben wir ein system split und was passiert dann ist das auf eine seite mit weniger, mit mehr Lasten, die die Frequenz abfallen und auf der anderen Seite steigert die Frequenz, weil es mehr Erzeugung gibt. Okay, was machen wir jetzt? Okay, äh, was? Regel? Ah, warte mal, ich sehe was. Äh, wir haben eine schwarz anlage hier. Vielleicht könnten wir dann das Netz wieder synchronisieren. Wie wäre das? Ja, wenn Sie den Ton <lacht> wenn Sie den Ton geben, dann könnten wir vielleicht. Wir brauchen den Mikrofon. Warte mal, aber das ist unsere, unsere FNN-Schwarz-Schatz-Wege-Anlage. Ah, <lacht> Dankeschön. <lacht> meinem Leben retten. Also Sie müssen, Sie müssen dann tief, tief atmen und den Ton richtig geben. Okay, ich versuch's mal. So, das, das war ein System-Split und ein Blackout, ähm, System-Split könnte passieren, wir wollen auf jeden Fall nicht ein Blackout haben oder wie ich das jetzt nenne, einen Silent-Shock. Ähm, aber ich möchte mit, dem, mit meinem Vortrag nicht in, einem, äh, so in eine dramatische Lage in lassen. Äh, deshalb äh, habe ich mir ich hab etwas gebracht, einen Moment, sodass wir in einem guten Ton den Vortrag beenden können. Dann muss ich hier kurz. Okay, ja. Also... Ja. Nochmals. Ja, ich habe meine eigene schwarzstadträge Anlagen gebracht. Äh? <lacht> Entschuldigung. Das geht... Genau, das ist jetzt das Richtige. Und daraus könnten wir etwas zusammen machen. Also zum Beispiel...